Dies ist die mit Meintest erstellte Karte Karsthafen. Der hier zu sehende Bereich heißt Königsdorf. Die neuesten Gebäude der Karte stehen hier. Vor fünf Jahren hatte alles ganz klein angefangen. Am 5. Mai 2013 fragte mich mein Sohn, ob ich Lust hätte, Mindtest mit ihm zu spielen. Wir legten einfach los. Es war die mindtest version welche bei Debian sit dabei lag und wir hatten noch nicht so viel gebaut, als wegen eines Programm-Updates das Weiterbauen Probleme bereitete. Manche Blöcke wollten sich nicht mehr entfernen lassen. Andere waren nur noch als mit Anknauen beschriftete Kisten zu sehen. Es schien, dass eines der mitinstallierten Mods nicht mit der neuen Version des Spiels kompatibel war. So entschlossen wir uns, die Karte einfach neu zu starten. Diesmal ganz ohne Mods, dafür aber im Kreativmodus. So begann am 7. Mai der Bau auf der heute noch wachsenden Karte. Von der ersten Version wurde nichts übernommen, bis auf die Idee mit dem Nullpunkt, der nach mehreren Umbauten Architektendenkmal heißt. Hier an der Koordinate 0,0,0 kann man auf Schildern lesen, wer was gebaut hat und wo man die Bauten finden kann. Was waren die ersten Gebäude? Mein Sohn fing mit diesem Tennisplatz an. Aus diesem kleinen Platz wurde mit der Zeit dieses riesige Tennisstadion. Mein erstes Gebäude war diese Hafenkneipe, zur tanzenden Meerjungfrau. Von diesem Haus entstand erst das Hafenviertel und dann eine ganze Stadt. Weil ich mit einem Hafen begonnen hatte und vom Spiel so viele Grotten unterhalb der Stadt erstellt wurden, nannte ich diese Stadt Karsthafen. Und als ich merkte, dass es diesen Stadtnamen in der realen Welt nicht gibt, entschloss ich mich, dass die ganze Karte nun so heißen soll. Da man nicht immer Lust hat, an ein und demselben Teil zu bauen, erstellten wir parallel mehrere Bauten. Mein Sohn erstellte neben dem Tennisstadion ein paar kleinere Werke und ein U-Bahn-Netz, welches alle wichtigen Orte der Karte miteinander verbindet. Ich selbst erstellte zeitgleich den riesigen Teufelsturm und ein die bebaute Karte überspannendes Straßennetz. Nach zwei Monaten entschlossen wir uns, eine einzelne Mod zu installieren. vault Die Ausnahme war für uns akzeptabel, da sie die gebaute Karte selbst nicht verändert. Die Spielstände funktionieren auch ohne diese Mod. Mit ihr ist es aber möglich, große Strukturen einfach und schnell zu erstellen. Der erste Bereich, wo ich vault intensiv nutzte, war Königsdorf. Entgegen den Erwartungen nahm die Baugeschwindigkeit pro Gebäude mit Vaultedit aber ab, da die Bauten nun viel komplexer und detailverliebter wurden. Einige Bereiche der Karte sind inzwischen fertiggestellt. Das Karsthafen, mit welchem ich die Karte begonnen hatte, war nach ca. 16 Monaten Bauzeit fertig. Von allen fertiggestellten Siedlungen ist Karsthafen die größte. Danach habe ich noch drei kleinere Siedlungen fertiggestellt. Dies ist Jägerhof mit seinem Jagdschloss. Von diesem Jagdschloss führt eine Straße direkt zur leider noch nicht fertiggestellten, aber trotzdem schon beeindruckenden Königsburg. Die zweitgrößte fertiggestellte Siedlung auf der Karte ist die Rote Stadt, eine Wüstenstadt mit ihren aus Roten Stein gebauten Häusern und ihrem labyrinthartigen Straßen. Wer hier von der Hauptstraße abkommt, wird sich verlaufen. Und dann wäre da noch Meritensee, ein winziges, steinzeitliches Fallbautendorf. Dann gibt es noch Bereiche, die sich derzeit im Bau befinden. Das bereits erwähnte Königsdorf nimmt jetzt schon den größten Teil der bebauten Fläche ein. Mit dem Bau habe ich vor vier Jahren angefangen. Und mit ihrem Bau werde ich wohl fortfahren, solange die Karte existiert. Die Gebäude in diesem Bereich sind realen Vorbildern nachempfunden, aber nie direkt nachgebaut. Vielmehr wurden Elemente verschiedener Gebäude neu zusammengeführt. Die andere große Baustelle ist der oberirdisch bereits fertiggestellte Teufelsturm. Unter der Erde gibt es am Turm die Siedlung Schwarzalbenheim, welche noch um ein großes Bergwerk erweitert werden soll. Und noch tiefer unten soll es ein gigantisches Labyrinth geben, von dem bisher nur wenig fertiggestellt ist. Daneben gibt es noch einige kleinere Baustellen, welche ich ohne Edit weiterbauen möchte. Den Film möchte ich nun mit einem Flug vom Parcours Weltenrennen nach Karsthafen beenden. Spiel test könnt ihr auf der Webseite meintest.net herunterladen. Im dortigen Forum findet ihr auch diesen Spielstand zum Download. Mehr Details dazu findet ihr gleich im Abspann.